Linguistik in 60 Sekunden Nummer 28, Neologismen in der Jugendsprache. Gemäß der Definition nach Bussmann ist ein Neologismus ein neu eingeführter oder neuartig gebrauchter sprachlicher Ausdruck. Im Unterschied zur occasionellen Ad-Hoc-Bildung sind Neologismen zwar schon bis zu einem gewissen Grade usuell und lexikalisiert, doch werden sie von Sprechern als neu empfunden und sind stilistisch markiert. In Anlehnung an Bussmann können dabei folgende drei Formen der Neologismusbildung unterschieden werden. Durch Mittel der Wortbildung, durch Form der Entlehnung oder durch Bedeutungsveränderung. Die bevorzugten Muster für Neubildung in der Jugendsprache sind, wie Hilke Elsen in ihrer Studie ermittelt hat, die Bedeutungsveränderung und Derivationen. Bei der Derivation entsteht durch die Kombination eines ungebundenen Morphems mit einem gebundenen Morphem ein neues Wort, das dann eine andere Bedeutung trägt als das ursprüngliche und die Wortart ändern kann. Hier am Beispiel der Verbableitung abfeiern dargestellt. Das Verb feiern erhält durch das Derivationspräfix ab nun die Bedeutung extrem lachen. Verändert sich ausschließlich die Inhaltsseite eines Wortes, nicht aber die Form selbst, spricht man von einer Bedeutungsveränderung. So beschreibt das ursprüngliche Wort Fuchs ein Tier, wird aber hier durch die Bedeutungsübertragung zu einer Bezeichnung für einen schlauen Menschen.